Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront wie funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Eines schönen Tages... Oh, no! Oh, nein! Baby Bowser und Kamek hatten von der Traumsonne gehört und wollten sie haben. Wer ich nochmal also frei? <lacht> Who are you? Oh, oh no! Los, Soshis! Schaff das! Die ganzen Kristallsplitter sind auf der ganzen Map jetzt verflogen und verteilt worden. Das gab es ja noch nie in einem Videospiel. Neue Ideen und so. Als die Yoshis zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die armen Yoshis sind ganz verloren. Oh nein, die Traumjuwelen sind weg. Und die Traumsonne sieht ganz unglücklich aus. Das ist schlimm. Die Juwelen müssen zurückgebracht werden. Schau mal, das ist aus Paper Mario. Glaubst du, wir können das drehen? Hm, wo dieser Weg wohl hinführt? Vielleicht finden wir die wen, wenn wir diesem Weg folgen. Fragezeichen. Die Yoshi's Time scheint zu beraten, wer sich auf die Suche machen soll. Äh, Da das hier ein äh, geplantes Singleplayer-Let's Play ist und kein Multiplayer, werde ich jetzt alles hier in einem Singleplayer-Let's Play packen und äh, vielleicht werde ich nur ein paar Folgen eventuell, wenn ihr Bock drauf hättet, Multiplayer spielen. Aber geplant ist es als Einzelplayer-Let's Play. Echt Yoshi? Oh, das ist ja so wie Yoshi Story. Ui. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen den grünen, einfach weil der der, der Standard-Yoshi halt ist. Der ist halt der... der, der, der, der. So, äh, erste Folge. Nehmen wir auf jeden Fall den Yoshi, den grünen. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Dann ist es also soweit Praise the Lord! Die anderen Yoshi's passen auf die Traumsonne auf. Ihr wird nichts passieren. Ah, oh, da bin ich aber beruhigt. Das Abenteuer der uween kann beginnen. Yahoo! Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Uni oh, Uween hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Ja, das stimmt. Dann, dann, dann schnell finden wir die Uween von den Yoshi's. <lacht> ich Weiß auch nicht genau, was das schlimm wenn ich den geben soll. Okay, lass mich in Ruhe. Ich spiele das erste Mal in Yoshi Let's Play. Ich mach zum ersten Mal äh, ja, in Let's Play. Ich habe schon alle Spiele gespielt, ich habe schon alle Spiele gespielt. Ja, ähm... Ich will auf jeden Fall sagen, erstmal willkommen zu meinem Yoshi Let's Play. Ungefähr fünf Minuten drin und ich habe noch nicht mal ge Hallo gesagt. Hi Leute! Hey! Umarmung! Wie geht's euch so? Hey! Willkommen zu Yoshi's äh, Crafted World. Yoshi, du musst nicht eigentlich einschlafen, ja? Ich will nur Hallo sagen ich uh, ist das erste Level. Ich habe das bei der vorher schon aufgenommen, aber das Ding war halt das, äh, das, meine Aufnahme war kaputt war. Frag mich nicht wieso. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt gerade wieder kaputt ist dann, dann, weiß ich nicht. Dann, dann habe ich keine Ahnung. Dann bin ich traurig. Ja. Ich hatte ein wenig gespielt. Ich hatte diese Fläche, wo wir gerade drauf sind, äh, bin ich gespielt. Aber nicht allzu bald, Also keine Sorge. Das ist ja noch alles 90 blind. <lacht> ja auf jeden Fall mehr. So was bist du eigentlich hier? Ich bin, ich bin spazieren versuche es später noch mal ja bruno Barrikaton. yo bruno okay barrikaton wir sehen uns später wir machen wir fangen an mit level 1 dampflok rennen weil wir wir das spiel 100% prozent spielen wir werden alles sammeln außer die kostüme da werde ich mir noch mal gucken ob ich die überhaupt alle sammeln will ich denke mal ich werde schon alle kostüme sammeln außer die die die die, die, die amiibo kostüme mal gucken ich weiß noch nicht oh, das sieht so schön aus der hat vorgang ja das Screen ist so schön Ui. Let's go. Na. Na, na, na, na, na. Was? Ey! Wer hat gesagt, dass ich im ähm, Typ A-Modus spielen will? Ich nicht. So. So gefällt es mir noch viel besser. Ja. Ja, genau, so will ich das haben. Ah, ich finde dieses Spiel einfach so süß. Oh, ich kann die Kurb schießen. Ein Treffer, ui, nice. Kann ich hier hinten was abschießen? Das Neue in diesem yoshi spiel ist einfach, dass man den Hintergrund abschießen kann. Krass. Und das alles jetzt aus Pappe äh, besteht. Nicht aus äh, Wolle wie letzten Spiel. Diesmal aus Pappe. Nintendo Labo, Werbung. Wahrscheinlich. Da, da. So was bist du eigentlich? Warum löschst du mich an? Was willst du denn bloß, Bruder? vaterflug Halte B gedrückt, damit Joshi in der Luft flattert. Oh, was? Der kann flattern. Ja, der kann doch endlich flattern. Aber ich habe das Gefühl, dass von yoshi spiel zu yoshi spiel hat äh, der so ein wenig delay also man kann nur man kann nicht so richtig untereinander schweben habe ich das gefühl naja egal Bam, Was hast du okay ein treffer ich kenne die beiden die demo die habe ich äh, schon mal Also ich habe nicht gespielt aber ich habe sie auf jeden fall bei jemandem gesehen Oh die erste Sonne? Aber ich habe sie selber noch nicht gespielt. Oh warte wir holen erstmal ein Ei, ein süßes Eichen. Ist ja irgendwo noch ein Gegner? Nein, ich habe die Gegner schon verspeisen. Oh, das ist natürlich blöd Ui, das ist aber wichtig ja. Ui, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Ah, den nicht killen, den müssen wir annehmen. So, ich will dich besiegen. Hi-ja! Yes, satisfied. Juhu! Wahrscheinlich gibt es hier Leute, die gerade neu auf meinem Kanal sind. Hey, willkommen! Ich mache sehr, sehr einzigartigen, äh, äh, sehr seltsamen, meine natürlich, äh, Content. <lacht> ja, wie auch immer. Ei legen! Nachdem Yoshi einen Gegner mitsitzt und verschluckt hat, legt er ein Ei! ja normalerweise war das früher früher das so war, war das früher so dass ich den erstmal noch in der Mund hat im Mund hat und dann muss man den unten drücken was ich besser fand weil dann konnte man den werden im Mund hat so wie so ein neuntes, äh, neuntes. man kann normalerweise glaube ich nur sechs Eier heben, äh, mitnehmen mitnehmen dann hatte man so ein extra Ei noch im Mund und das war cool ja ihr seht ja wenn ich jetzt noch mal einnehme geht es einfach durch die Wand durch ja. und bei dieser Röhre da kommen so viele guys raus wie wir brauchen ja. Hier ist es anscheinend anders. Anscheinend kommt hier so viele raus, wie die wollen. Normalerweise war das so, dass es als hier so viele kommen, bis man keine Eier mehr braucht. was ich nicht, ein Scheiße Ein Ei werfen! Yo! War das stimmt Drücke A, damit ein Fadenkreuz erscheint. Zieh dir mit dem, dem, dem, dem Chiebepette und wirft das Ei mit A. Yeah! Dann ist eine Kuh, die kann man abschießen. Genau, man kann den Hintergrund einfach abschießen. Ups! Oh Leute, das wollte ich gar nicht. Oh nein! Ich wollte das gar nicht. Ey, wenn der Blödmann jetzt noch irgendwas hat, ne? Dann geht's aber richtig aufs, auf, die, auf die Nuss, du. Nom, nom, nom. Okay. Hui, ein Geschenk. Hui. Ah, ich muss die gar nicht einsammeln. Ich kriege die sofort. Ui, da war sogar eine rote Mütze drin. Und so. Nein, ich, ich will das ja anvisieren. Ja, danke. Leben. Habt ihr den Baum gesehen? Ein Ei irgendwo hinwerfen. Ja, irgendwo hin. Ja, ich kann ein Ei überall hinwerfen. Ziehen mit dem Schlägerholz, mit dem Schiebeplatz. Und drücke danach. Wie so ein Vollet oder das noch nicht wusste. Hui. Und hier. Uh, Hui. Und der arme Schrei hat nur so eine Blume in der Hand. Ey, ich brauch, brauch äh, hier. Bei diesen Blöcken kann man einfach seine Eier wieder auffahren. Manchmal kriegt man auch blaue Eier und was auch immer was zu farbige Eier. Die gucken wir nicht abschießen, ne? Ja, es gibt sogar eine Quest für, ne? das habe ich in der Demo, glaube ich, gesehen. Ich habe ein bin ich durchgescrollt bei so einem, Demo, bei so einem Video, in dem man die Demo gespielt hat. Ich wollte die extra nicht spielen, damit ich das Spiel blind mit euch spiele, aber ich hatte das ja dann doch nochmal das erste Level gespielt, weil wegen, wegen, äh, äh, Aufnahme. Aber darüber reden wir nicht. Das ist nämlich langweilig, wenn man über sowas redet. So, äh, hui. Rote Minze? Du? Nichts. Du? Nichts. Nein, mir egal. Hui, ich bin jetzt sogar belohnt. Okay, aufpassen. Oben, unten, das kommt nichts. Okay. Und zack. Hui. So, wie kommen wir hier rüber? Ganz einfach. Machen. Bam. Armer Guy, aber wir kommen rüber. Juhu. Wuhu. Ich, hab keine Ahnung, was ich. sagen soll. Hui. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Das ist hier ein Checkpoint und da oben ist so eine Glocke aus Mario. Ähm 3D World, was immer noch auf, des, auf der Switch ist. Oh, was ist denn jetzt los? Ein cut hey, was du denkst? hier gibt es Juwelen! Vergiss es! Kassel, ich wirst diesen Ort nie verlassen! Was, warum? Was, warum denn? Ach ja, und Carmack, äh, du, du, du, hast dich mir nicht schrecklich angehört. Ähm, ich würde denen mal einen Hustenbomber empfehlen. Was machst du da? Carmack, ich komme nicht wieder zurück! Oh nein, Zucker, so keine Chance! Viel, viel Glück! Äh, viel, viel Glück, genau, äh, viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen, ich gehe jetzt mal einen holen. <lacht> okay, interessant, schätze ich. Oh, guckt euch diese, guck dieses Haus an, wie süß so das, das aussieht. Oh, das, das Spiel ist eines der süßesten Spiele, die ich bisher gespielt habe. Yeah, Hier, was bist du? Ach, du bist eins der Teile. Okay. Manchmal sieht er einfach irgendwelche Sachen an, da wundert mich was denn. Yes! Du kommst her und bam! Uh! Nice. Leben! Jetzt haben wir genug. Du kommst her, die schießen wir dort. money Rain! Finde ich nice! Na nice! Oh hier. Yeah. Was ich bei der gesehen habe, ist, dass es jetzt neuerdings eine Mission gibt und zwar hier ist es, zum Beispiel knappe 100 Münzen. Habe ich ganz knapp noch so geschafft. <lacht> Oh gut, ich habe auch wie schön das aussieht. Ich will das gar nicht kaputt machen, das sieht so schön aus. Oh, Mann. Blödes Spiel. Ich will dieses schöne Grafik nicht gebunden machen. So, gibt's hier noch irgendwas? Kann ich eigentlich lang? Nö, no, kann ich nicht, okay. Äh, uh, warte, kann ich das irgendwie kaputt machen? Heia! -ja! Oh, kann ich! Juhu! So will ich das geht Das ist Lösung, des Rätsels. Was Was oh immer, ich kann nicht reden, ich bin dumm. Guck auf meinen Kanal! Ich fange erst mal von da rechts an. So, ich kann mir gerade rüber. Okay, was gibt's denn hier? Bam. Ui. Okay, hier gibt's nur Leben. Ich hoffe bei dem anderen, bei dem anderen gibt's nur Leben, sonst bin ich sehr am, am, am Hinterteil. Ja. Hui. Oh, ich finde die Musik so schön. Ich hoffe. By the way, falls irgendwas mit der mit der Audio ist oder mit dem Video oder was auch immer welches, auf jeden wird auf jeden Fall in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge äh, wenig was geändert. Ich versuche mir nicht schnell zu reden, aber ich, ich merke gerade, dass das nicht so gut funktioniert, deshalb lasse ich es lieber. LOL, ich kann die Dinger einfach wie die Pucci-Puffs äh, schmeißen. Das habt ihr unendlich dann. Ja, er äh, ist das cool. Ich spiele das alles im Classic ähm, Mode nicht in dem spannenden Modus mit den Flügeln, aber wir sind Pro's im Spiel, ja. Wir braucht so einen Noob-Modus, ich nicht. <lacht> oh, die Armen Schrei-Guys. Oh, das ist so cool. Und oh, nein, ich. Oh, oh. alles gut. <lacht> Bin das nur ich oder flackert Ist hier so wenig. immer Hier oben ist noch was. Oh, Money, money, money. Ja, yes, wir haben alles. Hab ich aber noch eine, eine Blume? Ich weiß, wo die ist. Da habe ich durchgescrollt im Video und habe ich gesehen, wo die ist. So, jetzt können wir hier die Teile aufbauen. So, was habe ich da? Dieses Rad. Das Rad kommt da unten hin. Die Dose kommt dahin. Und das Häuschen kommt äh, irgendwo hin. Genau da. Ja, genau. Ah, genau. Okay. Habe ich ein Ticket dabei? Naja, muss ich ja nicht wissen. Let's go. das an? Uh. So, jetzt aufpassen, weil irgendwas kann man jetzt abschießen, glaube ich. Ich kann ja abschießen. Na verdammt. Nicht geschafft. muss aber aufpassen, wie viel ich schieße. Ah, den Baum. Äh, ja. Äh, da gab es nicht auch hier seine Was? Die ist im Hintergrund. Nein! Ähm, darüber sprechen wir bitte nicht, Das ist gerade nicht passiert, okay? Äh, das ist... Warum ist das gerade passiert? Ich dachte, das wäre im Vordergrund. sieht so aus, wie wäre es im Vordergrund, oder nicht? Okay, jetzt habe ich zumindest. Egal, ich habe es nicht gesehen, ich bin einfach alles... Alle mit Animationen, die gerade kamen einfach ein jetzt und äh... Ja, juhu, wir haben jetzt alle 100%, das ist gerade im einen Run, das ist gerade der gleiche Run, genau. Yay! Yeah. Und hier? So, und jetzt wo ich einen 100% habe, ja, uh, yeah. kann ich euch uh, sagen, dass ich gesehen habe, dass sie da oben ist wieder 8 von 8. Und wenn ich jetzt in mein Menü gehe, dann sind da oben links 8 von 8. Also nicht 8 von 8, aber da sind da 8 uh, Blumen. Ich denke mal, wir werden jetzt die Blumen noch gebrauchen können, zum Beispiel für den Shop, für neue Kostüme oder so, schätze ich mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall machen wir jetzt einfach weiter, wenn die Folge schon nicht länger ist, als ich dachte. So, wir können nicht schon weiter, aber ich will sehen, was das hier ist. wunderbar automat Wirf eine Münze ein und dreh den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl werden? Wenn du ein Outfit erhältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es anzuprobieren. Das hier werden wir aber in der nächsten Folge machen. Da ich äh, ja, das hier ist gerade ein zweiter Speicherstand, weil ich kann das Spiel nicht löschen. Ich weiß nicht wie, das weiß noch niemand. Und ja, äh. Deshalb werden wir das jetzt in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, das stört nicht. Aber. Als nächstes geht zu Octodox, okay? Das kenne ich doch nicht, ja. Was bist du denn für ein Süßer? Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich nur eine Grinseblume. Jo, hier, Bruder, ich gebe dir eine. Ich habe acht Stück. Juhu, Uh, oh, Fuel 100. Vielen Dank, ich fühle mich wie frisch gepresst. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurücktreten. Ok. Orthodox, herzlich willkommen. Hui, nach dieser Blume fühle ich mich viel besser. Mein Name ist Benny. Benny Gaton. Gefaltet, nicht geknickt. Und selbst? Jo, ich bin Yoshi, suche nach Splittern. Yoshi, also, was machst du denn hier? Hab ich dir gerade gesagt, ich suche nach Splittern. Versuchen nach traum Ja klug Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Ja, äh, wo ist da? Mal schauen. Okay. <lacht> ich glaube, es ist irgendwo hier untergekommen. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher darauf. Viel Glück. Danke, Bruder. weil ich zumindest, wie weit ich noch gehen muss, bis der erste welt zu Ende ist. Jo, yeah, Wir machen dieser Folge noch das hier viel Fisch Aquarium. Anscheinend ist ja alles das gleiche, also von den Requirements. Dann fangen wir doch mal an. Ja, nach dem wunderschön süßen Nadelskühl. Ich finde es immer noch so cute. Ich schneide das nicht raus. Das ist so schön. Das kann man nicht rausschneiden. Oh, das sieht so cute aus. Oh, Kupas! Wow wow wow wow wow ey hey, hey, hey, Bruder Bruder Bruder Nein Bruder was, was bist du so aggressiv? Oh, BAM Okay LOL Oh ist das cute Man kann ja einfach wenn man hier nach oben springen will, dann springt man hier einfach durch Das Ding geht so nach oben oh ist das cool Hier ist was. Oh, ich habe keine, ich hab keine äh, Eier. Normalerweise habe ich immer Eier, aber jetzt habe ich anscheinend keine mehr. Ja, naja, also. Äh, äh, naja, das war das einmal. So, jetzt habe ich aber welche. Kann ich die abschießen oder so? Ah, das ist hier! Ah, ach so, natürlich, klar. Da hat er keine Redcoin dabei, habe ich gesehen. Aber immerhin, müssen nämlich keine Ahnung, schätze ich mal. Und du? Stoppattacke, neige während eines Sprungs. Das, das Schiebebett nach unten, um ein legendäre Stammattacke auszuführen. hi ja Ich spiel mal mit Steuerkreuz, bin ich besser. ja Ja! Oh, und ein Redcoin. Die erste. Okay. Wo bist du jetzt? Ja, ich hab ihn umgebracht. Oh shit. Ich hab den Cooper umgebracht. Sorry, Bro. Wollte ich nicht. Sind wirklich nichts. Ich hab bei Raider Spiel. Ich hab nämlich... Ich hab das nämlich heute geholt. Heute ist es rausgekommen. Und ich dachte mir so... Ich nehme es am besten schnell auf. Und dann passt alles und kommt es ungefähr 16 Uhr. Oh nein. Nö, jetzt bin ich haben gerade irgendwas um mit 16 Uhr und ich nehme es gerade auf wegen der verkackten Aufnahme. Zum Glück habe ich das noch früh gemerkt, aber trotzdem hat mich das richtig aufgeregt und es regt mich immer noch auf. So, ich will kurz was zeigen. Weil ich habe gemerkt, dass man die kubus einfach so in den Mund nehmen kann. Und wahrscheinlich war einfach, weil man die nicht äh, zum Ei machen kann. Aber das sie konnte man früher mit jedem Ge Ge Gegner machen. Das ja. Yeah! So, ich muss auf jeden Fall jetzt ganz viele Herzen sammeln, weil ich habe mich treffen lassen, leider. Normalerweise habe ich hier dieses Kostüm an. Und das Kostüm, ähm, das, das hat so einen Schutz. Aber das werde ich erst noch mal sehen, noch in die nächste nächstes Folge sehen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ich so, ah, jetzt nicht aus, bitte. Ich kann, also ich kann nicht so vieles dass meine Folge Ehrlich nicht. Haja. Okay. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey, hey, hey. Bruder, bruder. Ich, bin drauf, ich bin <lacht> Okay. Oh, das Spiel ist schon süß. Oh, das Spiel ist schon süß. Okay. Jo, also auf jeden Fall habe ich heute den Release-Tag das Spiel äh, geholt. Ich dachte mir so, yo, das wird wahrscheinlich die 60 Euro kosten, das Spiel. Ähm, ich nehme aber zur Sicherheit mal 65 Euro mit, weil ich kenne mich. Am Ende raste ich noch richtig aus und bin mega angry, weil das Spiel am Ende sonst noch zu viel kostet. Oh man, ich wollte den One-Up oder sowas ähnliches bekommen. Oh Gott, ich habe mich gerade richtig schlecht. Schlechte, schlechte. Was ist los? Was? Hey, was passiert? weil es aktiviert, hey, yay! Ach komm! Das ist doch so blöd. Oh, das ärgert mich gerade so, so sehr, dass ich hier kein... Outfit habe, also das ist viel einfacher. Auf jeden Fall, was, was war dann am Ende, als ich dann 65 Euro dabei hatte und nicht erwartet habe, dass ich 60 Euro ausgebe. Spiel kostet 50 Euro. 50. Das das hatte ich echt nicht erwartet. Aber hey, habe ich jetzt noch 15 Euro übrig. Das ist doch ist doch super. Was bist du? Oh, uh, uh, blaue Münzen. Mehr Wert? Nö. Einfach auf Zeit münzen. Oh, doch das war wichtig. Ja, ich habe alles. Hier. Ja. Ja. Okay, jetzt gibt's hier. Kann man was abschießen? Oh, man kann dich abschießen. Okay, was kann man noch so abschießen? Achso, der Gegner. so klar. Ansonsten nichts. Alles klar. Okay. Zack. Wenn ich in dieser Folge noch dieses Level zu Ende spiele und wenn wir in der nächsten Folge meinen Hauptaccount nehmen, den ich eigentlich schon vorgenommen habe, so, das weiß ich, dass man jetzt das hier reinschießen kann. Weil ich bin nicht dumm. Ist nicht so, dass hätte ich dafür 10 Minuten oder so gebraucht. Äh, vorher? Ne. Ähm. Armes Ei. Es despawnt. Ein Like. Ein Herz für, äh, das despawnte Ei. Wir werden es zurückerobern. Irgendwann. Bang. Ui. Ui, Money Rain. Juhu. Juhu. Okay. Wow. Ey ey, lass mich in Ruhe-Bros. Lasst mich in Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Money, money, money. Okay, nice. Hier noch was? Uh. Nein! Die Herzenquest, die habe ich eh schon gemacht. Ich werde euch ab Folge noch einiges zeigen. <lacht> nächste Folge kommt man direkt morgen. Und diese Folge ist etwas länger als normale Folgen, die ich sonst mache. Von Yoshino und so wie ich geplant habe. Uh, okay, okay. Aber ah, ah, ah, Hilfe, nein, nein, nein. Okay, jetzt kann ich runter. Achso, ich kann einfach bleiben. Ja. ja nein, dann Passt doch alles. Super. So, ihr werdet bitte zu Herzen, weil ich brauche dringend Herzen. Dankeschön. Wow, Oh, wow. kugelfisch. Schmeckt nie so gut. Ich kann die nicht verdauen. Schmeckt nie so geil. Zumindest nicht roh. Und? Mini, Mini, minzin Juchu. Ich durch? Ja. Dankeschön. Ich war super. Okay, äh, was gibt's hier? Kann man hier in den hintergrund die Immer mal gucken. Bestimmt packen die hier irgendwas hin. In den Hintergrund. Wessen? Wenn die packen irgendwas hin in den Hintergrund? Bestimmt. So, das haben wir schon wieder fast alle Leben. Das ist natürlich super. Zack. Oh, Bein, Bein, Bein. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, yeah, okay, was haben wir alles, okay, so, wie geht's weiter, kann ich nicht durch, oh, hier kann ich durch, ui, aber warte, was bist du, das, das, sieht so auffällig, ja, war doch klar, ich konnte vorhin auch diesen anderen abschießen, noch mehr Geld, nee, nur einmal, okay, so, oh, schönes Kimono, -Gül. hallo, wie geht's dir so, okay, bye, oh. Oh, yeah. Die Reifen ist so schön. Verschiedene Leute nicht die sagen, das Spiel sieht kacke aus. Das Spiel sieht nuller Kacke, null Kacke aus. Das Spiel sieht super aus, ja? Du bist kacke. Oh, geroastet. Jetzt kommt die Mama. Oh, das ist mein beleidigt. Jetzt gibt's auch äh, ja. Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht. So, 19 von 20. Was ist das dein Ernst? 19 von 20, 19 von 20. Nicht dein Ernst. Hier ist das Ziel bestimmt, oder? Ja, ich hab gerade das Ziel, oder? Oh, wo hier sind noch Münzen? Ui! Pac-Man-Fische! Hey! Ich will alle Münzen, ich will alle Münzen. Vielleicht gibt's dafür was. Komm, die letzte rote Coin. Letzte Red Coin. Komm schon, komm schon. so cute. Wenn ihr das Spiel auch cute findet, dann lasst mal ein Like da und dann werden wir mal kurz sehen, wie das alles hier ausgesehen hätte, hätte ich am Ende alles gehabt. Sehr blöd gelaufen, diese blöd gelaufen diese Folge. Mann, nur den Duden, Mike, Alter. So Leute, ich durfte das jetzt ernsthaft nachgucken. Seht ihr das im Hintergrund hier? Seht ihr das? Seht ihr das? Wie, wie, wie, wie, so wie, wie kommt man auf zweites Level und schon so ein wie, wie, wie, wie, wie, wie,